Der Kaffeeblitz.ch ist umgezogen auf kaffeeblitz.schot. Besuchen Sie unsere neue Webseite und bestellen Sie am besten Ihre gänstigen Bourbone-Kaffeekapseln auf www.kaffeeblitz.schot. Wir haben unser Lager von der Magnusstraße in Zürich nach Oster verlegt. Bestellen Sie noch heute, wenn auch Sie immer von den gänstigsten Kaffeeblitz-Offerten profitieren wollen. Die kaffeeblitz.ch-Seite ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Darum bestellen Sie am besten auf www.kaffeeblitz.schot. Überprüfen Sie bei Ihrer Bestellung auch den Handelregistereintrag von der Imperial Futur AG. Es gibt nur einen Kaffeeblitz in der Schweiz. www.kaffeeblitz.schott Das einzige Original.